So, also bin ich jetzt. Und jetzt gehen wir rein, ja? Wir fahren also mit dem Zug. Alleine, ohne Mama und Papa. Und schlafen dabei ein, klar. Welcome, welcome. Willkommen, willkommen. Also wir wurden begrüßt. Keiner weiß, woher ich komme, was meine Mission ist. Ähm, wir sind einfach hier gestrandet. Und ja, schauen wir mal, was, was es hier so gibt, ja? Ist der Baumstamm? Ich kann jetzt... Kann ich jetzt aber was machen? Ah, mit E! Okay, ich kann jetzt mit E auf den Baumstamm draufkloppen. Und es kommen natürlich dann auch kleine Stämme raus, die ich aufnehmen kann. So, von der Umgebung her ja ist es bis jetzt noch nicht so aufregend. Ah, hier ist ein bisschen mehr Details. Hier gibt es ein bisschen Gras und so. Ne? Guck mal, ich kann gelbe Blüten mitnehmen. Ich nehme einfach alles mit, Leute. Alles, was ich finde... Nehme ich mit, ja. Also, es ist wirklich süß gemacht, das muss man schon sagen, ja. Also, das wäre so ein Spiel, ähm, da würde ich auch meine Kinder in ein bisschen so vom, vom Stil her. Es ist sehr beruhigend, ne. Ähm, auch die Musik, die die ganze Zeit läuft, geht mir jetzt noch nicht auf die Nerven, das ist ja manchmal auch so, ne. Ich kann auf jeden Fall Hilfe gebrauchen. Ähm, wir müssen diesen Ort mal wieder ein bisschen schöner machen, ja. Hahaha. Ähm. Ha, ha, ha. Ach, meine ganzen Muskeln haben sich komplett entspannt, weil es, halt arbeiten, es arbeitet einfach jemand anders für mich und ich brauche nur auf E zu drücken. Ja, also ihr geht irgendwo hin, drückt E und schon, zack, wird vor euch gearbeitet. So muss es doch sein, oder? Äh, vielleicht bleiben ein paar mehr Leute hier, wenn man die Stadt schön macht. Ich hatte mal so einen Gedanken. Wir haben hier einen schönen Strand, ja, wo die Leute gerne gefischt haben. Da ist jetzt so viel Dreck und Müll und sowas äh, angeschwommen. Vielleicht kannst du es ja aufräumen. Kannst du den ganzen Scheiß da aufheben gehen und mir bringen, bitte? Für die Müll oder was? So ein bisschen Müll zur Dekoration ist da auch schön. Hier unten geht es ja weiter, da sind wir ja eben gar nicht gewesen. Manche Sachen muss man aufheben mit Space, manche baut man ab und manche nimmt man einfach so auf, wenn man drüber rennt. So, jetzt muss aber alles weg sein. ne? Ich bin mal gespannt. Also wenn man wirklich die ganze Stadt aufbauen kann, dann sieht das ja hier aus wie so ein Hausbauplatz, oder? <lacht> wie lange macht er das jetzt? Die ganze Zeit? Okay, also müssen bisschen was anderes mache. Unten Plank, drei Stück. Fällig. Ah, guck mal. Ach, das heißt, wir haben drei Stück davon. Okay, das heißt das Symbol. Hier unten. So, wir können davon eine bauen, das machen wir auch. Gut gemacht. Das ist eine schöne Schaufel. Ups. Dann machen wir hier noch ein kleines Bäumchen hin. Oh, ein Regenwurm. Hallo, Herr Regenwurm. Komm mit. Danke. Ey, was geht? Die Bäume sind gemacht. Super. Ach, kann eine warten, bis die wieder bis die groß geworden sind. Mehr Holz für meine Kreationen. hu hu hu hu Geben wir noch ein bisschen. Bäume oh, weg. Wegholzen. Müsst du nur nachher noch ein paar neue setzen. Also es wird ja auch ein bisschen verglichen mit Stardew Valley. Und ich muss sagen, ähm, also in Stardew Valley ändert sich das nicht so wirklich. Da hat man natürlich auch eine Ausdaueranzeige zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch Monster zum Kämpfen. Also es ist schon eher wirklich dann Animal Crossing. so also, ein paar Switch-exklusive Sachen. Und ähm, ich glaube Animal Crossing hat ähm, gewünscht. Und vielleicht ist es ja das Spiel, was sich viele gewünscht haben, ne? dass es das auch für einen PC gibt. Oh Leute, das sieht ja schon viel anständiger hier aus, ja? Einfach so ein paar Bäume abgeholzt. sieht schon viel besser aus. <lacht> okay, man kann die komplett ausrauben, die Leute. Ähm, ja, okay. Also wir können ihn komplett nackig machen. Komm, den, den Müll heben wir Warum stehst du hinterm Bett? Okay, ich glaube, ich lasse dich mal einfach... Die Dinge die du. Ach, du hast zwei Gitarren. Brauchst du die andere Gitarre noch? Aber man es echt. Ah! Benny! Oh, hallo. Ähm, wie geht's dir? Gut. Wenn sie mal eines Tages kommt. Äh, vielleicht können wir die auch überreden. Und ich glaube, die, mit der können wir dann Häuser bauen. Das ist Mama. Habe ich mich gerade erschrocken. Wer ist das denn da unten? Oh, äh, hi! Ist es nicht schön, dass der Strand wieder sauber ist? Äh, ein paar Tipps. Ich habe also, hab keine Angel. Ha, ha, ha, ha, ha. Das wird ein bisschen schwer, dann Fische zu fangen, ne? ha. Ich habe jetzt keine äh, Angel bei mir. Aber es ist einfach, eine zu machen. Hier, nimm bitte schön dieses Rezept und dann kannst du eine machen, ja? Ja. Okay. Okay. Ah, hier, guck mal, Fische, Insekten. Oh, okay. Ähm, ich hab alles dafür. Dann machen wir uns jetzt mal die Angel. Und dann werden wir schön Angel gehen, ja? So, eine Angel. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi, Fischi. Okay, er knabbert so ein bisschen. So, und raus mit dem Aal. Okay, wenn man die Richtung macht... Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also wenn der zur Seite geht, dann kann man das reinholen, kann man dann sein lassen. Ich denke mal, es ist so, dass die erstmal das Spiel jetzt hier rausbringen und da noch einige Features hinterherwerfen werden. Wir gehen jetzt mal ein paar Fischis fangen, weil wir müssen nämlich warten, bis diese Person kommt, wo wir Häuser bauen können. Und dann werden wir erst sehen, wie viel Grinder es wirklich ist, so ein Haus zu bauen. Ich bin gespannt. Wenn man jetzt mal guckt, ja, wie viel das sind, ähm, da geht es eigentlich noch, ne? 10, 28 verschiedene Insekten und Fische haben wir jetzt um den 7, 14, äh, 7, 14, 20 Fische ungefähr, ja, die man jetzt fangen kann. Also es ist noch nicht... Ich würde sagen, es ist noch nicht so umfangreich, ja? Man muss natürlich rausfinden, wann man die verschiedenen Fische fangen kann. Aber es ist noch nicht so umfangreich. Ähm Ach, Kiegens an, Leute. Ist das nicht schön hier? Ach, es wird so schön. Das wird meine Hoku-Stadt. Alles fertig? Wunderbar. Danke, Stefan. Es sieht schon ein bisschen schöner aus im Stadtcenter. Äh, würde mich nicht wundern, wenn noch ein paar Leute kommen jetzt, ne? Ist doch super, oder? Okay, ich kann mich da also hinsetzen und die... Okay. Also ich kann wohl den Stuhl da selber reparieren. Duplicate. Move. Ach, der ist kaputt, ne? Ah! Cool! Also ich kann den Stuhl jetzt komplett selber bauen. Geil. Ne, es ist der ähm, Stuhl Gang. Ich stehe in den Stuhl Gang. Also, designen. Ähm, wir können wohl ähm, aus ähm, Holzlatten können wir verschiedene kleine Gegenstände herstellen. Und mit diesen kleinen Gegenständen, ja, also am Anfang haben wir halt nur kleine Gegenstände, können wir dann etwas zusammenbasteln. Und ein Stuhl, da muss man halt drauf sitzen können. Ja, das gibt so gibt's ein paar Grundregeln. Und ähm, wir können jetzt ein kleines Objekt zusammenbasteln. Ja? Nehmen wir hier das Brett. So. Und lassen das ungefähr so ein bisschen über der Erde schweben. Und machen das da in die Mitte. So. so. Dann brauchen wir noch ein paar Füße. Aber die Füße müssen halt wirklich klein sein. Ne? Das Bewegen... Wir packen das hier drunter. Ähm, machen wir uns noch einen nach da und einen nach da. Dann sagen wir Duplicate. Und setzen das dahin. Wir machen einfach mal... Ach, guck mal, kann man was drauflegen. So, als wenn ich einfach einen Stock da gelegt habe. Safe. Das ist mein Objekt. Looks great. Da, so es mir vorgestellt. Ja, wenn wir pennen, da können wir da unsere ähm, Taschentuchbox, wenn wir wieder erkältet sind, können wir da draufstellen, um was zu trinken und sowas. Und ähm, der Ast, das ist der Ast meines Lebens, Leb Lebensbaums, ja. Deswegen liegt er dann drauf. Wunderbar. Da frage ich mich, ob man auch nachher auswählen kann, welches Holz es ist, ne? welche Farbe es hat und so weiter. Aber dass man sowas machen kann, ist überhaupt schon cool, ja. Hey, wie geht's? Ah, Ah, Large Object, Single Seater Share Two Seater Share, Table, Bed Aha Guck mal, Leute So ist das jetzt, ne? Und dann kann ich mir selbst was kreieren Hm, guck mal Und hier kann ich mir die verschiedenen Materialien und Farben zusammenstellen Ah Oh mein Gott Oha Gibt's ja so einiges, ey Ach, und ach, guck mal, das kann man sich alles kaufen. Auch hier so Sachen, die man draufkleben kann. So kleine Sets. Lampen. ui ui. ui, ui, ui. ui, ui, ui, ui, ui. Brushes. Also man kann die Sachen doch noch besprühen, oder was? Oha. Da gibt es so einiges zu tun. Und das kostet alles much money. Also jeden Tag Geld scheffeln, scheffeln, scheffeln, scheffeln. Sachen aufsammeln, abbauen. Ja, hier in dem Spiel wird mal locht. Also, wenn man sich wirklich diese Welt hier wunderschön machen will, dann ähm, ja, muss man auf jeden Fall farmen. Alles ja in jedem Spiel sogar. Man kriegt ja nichts geschenkt. Aber ah, da würde ich mir einen Multiplayer richtig interessant vorstellen, weil ähm, wenn man selber Sachen wirklich bauen kann und ähm, will man den auch anderen Leuten zeigen, also würde ich mir schon wünschen, dass man entweder dann einen Multiplayer hat, dann wie auf die Insel anladen, wie bei Animal Crossing. Ähm, oder dass man ähm, ja, weiß ich, so ein Showreel machen kann oder sowas, ne? Den hier auch noch. Und jetzt können wir uns doch den Kescher leisten. Jawoll! Jetzt haben wir noch ein Geld. So, jetzt werden wir ein paar Schmetterlinge gefangen. Oh! 70 Millimeter. Oh ja. Oh ja. Zack! Oh. Swallowtail. Das also, Swallow ist gut. Noch einer. Oh! Ein Schweinchen, rosa geht's hier Gut. Das ist super. Wer bist du? Das ist Rosa. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, ja, um die Stadt zu vergrößern. Ah, okay. Okay. Da, also er kann ein paar mehr Häuser bauen, damit ein paar mehr Leute hier einziehen können. Und dann könnte ich mein eigenes Haus auch bauen. Da werden wir auch recht schlafen gehen. Wir haben heute alles getan. Wir haben ein paar Fische gefangen. Wir haben alle Steine abgebaut. Äh, bis morgen schlafen. Und dann soll er sein Laden eröffnen hier. Hey, yo, hi. ist ein Laden, ne? Jawohl, sein Laden ist fertig. Hallo, Stefan. Äh, danke, dass, dass ich hier meinen Job eröffnen durfte. Ne? Also, ob so ich jetzt schon der Bürgermeister da bin, ne? Okay, hier können wir also verschiedene Häuser auswählen. Und dafür brauchen wir auch verschiedene Sachen dann, ne? Stone Wooden Plank, das ist jetzt nicht so teuer. Also, das geht eigentlich. Red Wood Plank. Da muss man halt ein bisschen was sparen für, aber hier so ein Standardhaus, 400 kostet das. Hoffentlich spielen es so viele Leute, dass, dass es weiterentwickelt wird, weil es ist schön. Ihr seht es selber, es ist total entspannend es ist schön, ja, da kann richtig was raus werden. Es steht im Feld mit dem Entwickler einfach. Bis jetzt war es eine One-Man-Show, wenn man da schon irgendwie sehen würde, okay, die stellen noch mehr Entwickler ein oder so, dann weiß man, dann geht es auf jeden Fall weiter. Und dann bauen wir das Haus und dann haben wir so gesehen den Grundumfang des Spiels abgedeckt. Das kann ich hier? Ach, die Steine hier. Zack, okay, jetzt haben wir genug. Das sieht aber schon ein bisschen besser aus als am Anfang, ne? Schon ein bisschen mehr los hier drin im Town Center. Und jetzt kaufen wir so ein Häuschen. Und dann bin ich gespannt, wie man es hinstellt. Buy House. Follow me? Man muss da da hinrennen. Hier. Ah! Ach so! Okay, direkt am Strand geht nicht. Aber wie vermutet, ja, kann man hier das Haus hinbauen. Aber okay, man kann den Typen hier hinführen dann kann man es bauen. Und damit haben wir jetzt auch so gesehen, das letzte Feature gesehen. Ja, also hier haben wir auch ein Haus hingebaut. Und eigentlich wollte ich es doch gedreht haben, aber wir haben es jetzt hingesetzt und es wird gebaut. Und ich glaube, jetzt lasse ich so ein paar Tage mal skippen. Und dann schauen wir mal, ähm, dass das Haus fertig wird. Und dann sind wir wirklich fertig. Aber ne, du merkst es schon, äh, man merkt es schon, dass ich äh, jetzt schon wieder ein neues Ziel verfolge. Und schon wieder was anderes machen will. Eigentlich wollte ich längst aufhören. Ich wollte eigentlich nur zwei Stunden aufnehmen. Jetzt bin ich doch drei Stunden zehn dran. Weil das doch ein bisschen länger gedauert hat und auch ja, verfesselt ist eigentlich, ne? So, Also fertig. Jawoll! Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Okay, man muss also noch ein Bett reinstellen und ähm, man braucht Licht da drin. Ja, es ist, einfach, <lacht> es ist einfach ein nackter Raum. Es ist einfach nichts drin in einem neuen Gebäude. Ja, okay, aber ja, okay. Ja, okay, kann man so verstehen. Ja. Und jetzt muss ich wahrscheinlich die Böden kaufen gehen und das alles ausstatten hier und so, damit da ein Bob rein kann. Liebe Leute! Liebe Leute, das war mein Preview zu Hokko Live. Es ist ein schönes Spiel. Es hat viele Funktionen drin. Schon jetzt Basic zum Release. Ja, also ich wette mit euch, da könnt ihr einige ähm, Stunden, Dutzend von Stunden reinkloppen, bis ihr dann alles soweit fertig habt, weil ähm, es werden ja bis zu 24 ähm, Bewohner können ja in deinem Dorf leben, ja, weil du musst ja ein Dorf aufbauen, ja. HOKO heißt ja diese Stadt, und du musst sie aufbauen. Und ähm, ich glaube, bis man das überhaupt fertig hat und eingerichtet hat, weil du brauchst Häuser, du brauchst Materialien für die Häuser, ähm, du kannst dann selber auch ähm, Möbel und sowas craften. Und ähm, das war ja nur der Einblick. Ähm, alle Grundfunktionen haben wir mal abgedeckt. Aber ähm, es gibt ja noch mehr Objekte, es gibt noch mehr Sachen zu fangen, es gibt noch mehr Gebiete, wo man hingehen kann. Ich finde, das ist ein grundsolides Spiel. Und wir werden sehen, wie weit das entwickelt wird, wie viel neues Zeug es da geben wird. Das wird man dann nach Release sehen. Aber zum Release 20 Euro, locker, Leute, locker. Also, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, ja, dass ihr zugeschaut habt und ähm, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.